Ich bin so stolz, ich habe ein Held, der immer viel von mir hält und der sich nie von mir verstellt. Geh doch einfach in die Church, aber glaub mir nichts so ist stärker als der Glaube an dich selbst. Das Geh mal lieber raus und sei glücklich. Schau mal, was das Universum dir ermöglicht. Der Doktor, er verschreibt dir Medizin und du bist süchtig. Das Leben hat dich fest im Griff, du willst hier raus, doch schaffst es nicht. Geh mal lieber raus und sei glücklich. Geh mal lieber raus und sei glücklich und sei glücklich, geh mal lieber ja. Manchmal hat das Leben richtig zugepackt Die Frage stellt sich, hast du jemals zugesagt? Hör auf Antoine, bleib mal locker ey. Heute bin ich Rapper, früher war ich Punk-Rocker Das Leben bringt Veränderung, sitzt nicht auf derselben Stelle rum Deine Seele ist gefangen in dem Telefon Und von dem Schmerz hast du dich nicht erholt Die Stimmen sagen nein, nein, nein, so wie Dieter Buhl